Ein Pointer, zu Deutsch Zeiger, zeigt, wie der Name schon sagt, auf ein anderes Element des Programmes, zum Beispiel eine Variable oder eine Funktion. Pointer sind dann nützlich, wenn dieselbe Instanz einer Variable an zwei verschiedenen Orten im Programm simultan bearbeitet werden muss, zum Beispiel wenn diese einer Funktion übergeben wird. In diesem Fall müsste man ohne die Verwendung von Pointern zwei verschiedene voneinander unabhängige Instanzen dieser Variable im Speicher haben und diese gegebenenfalls synchronisieren. Ein Pointer hingegen zeigt dann lediglich auf die Adresse, die die Variable im Speicher belegt und editiert die originale Instanz. Pointer sind fehleranfällig, weil der Programmierer explizit darauf achten muss, dass der Pointer auf die richtige Adresse zeigt. Tut er dies nicht, kann es sein, dass eine Adresse angesprochen wird, die nicht diesem Programm zugewiesen wurde und es kommt zu einer sogenannten segmentation Fault. In C++ werden Pointer so implementiert, dass mit einem kaufmännischen UND eine Referenz erstellt wird und mit einem Stern eine Referenz dereferenziert wird. In diesem Codestück wird also eine Referenz auf den String Hello World erstellt und diese dann per Dereferenzieren auf der Konsole ausgegeben. Das war pointer logik erklärt in einer Minute. Schreib uns in die Kommentare wie es dir gefallen hat und welches Thema du als nächstes in einer Minute erklärt bekommen willst.